Es spielt keine Rolle, was wir fahren. Sondern ob wir fahren. Egal ob zwei oder vier Räder. Wir wollen das Limit erleben. In jedem von uns steckt ein Kind, wenn wir einen Motor hören. Genau das Hält unserem Leben. Race together, stand together. <lacht> das ist brutal! Das geht immer richtig in den Arm. Weil du, du hast, beim Motorrad kannst du viel mit, die, mit dem Oberkörper machen. Und der Oberkörper, der ist da, ich möchte es fast behaupten, er ist fast komplett egal. Und du musst echt extrem viel aus den Armen, das Gegenlenken, die Lenkimpulse die vor allem in die andere Richtung gehen. Oh, das ist brutal anstrengend. Ich hoffe, das seht man wieder, dass das anstrengend ist. Weil sonst ist ja... Ah, oh, da gibt es erst einmal eine richtig kalten Rebulle. Hm. Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass man beim Quadfahren das Motorradfahren verlernt. Oder? Glaubst du das? Ja? Ja? Ja? ja das ist so. Weil du. Weil du, du sitzt wie auf dem Motorrad. Du sitzt exakt so oben, du hast den Rumpf so, du hast zum was, was zwischen den Beinen, du hast einen Knieschluss, du hast so eine Art Fußraste und du hast einen Lenker. Und dann denkst du eigentlich, du sitzt am Motorrad. Ne? Und, und dann ist es aber, das fährt aber nicht wie ein Motorrad. Im kompletten Gegenteil. Eigentlich ist es ein Motorrad mit vier Reifen, also fährt es wie ein Auto. Und das ist echt gefährlich, wenn du das nicht... Wenn du intuitiv Motorrad fährst. Wenn du intuitiv mit Motorrad mit in die Kurve gehst und dann sitzt du auf etwas, was nicht in die Kurve geht, sondern in die gegengesetzte Richtung will, wie so ein Auto. Es neigt sich wie ein Auto. Und als ich heute die ersten Meter gefahren bin, es war unfassbar. Da habe ich am Anfang die ganze Straße gebracht. Und ich dachte mit, mit 70 kmh so, Alter, ich kann nicht schneller, ich kann nicht schneller. Und schon hinter mir ein Auto gewesen, da werde sich gedacht, haben was ist denn mit dem los. Logisch, weil mit dem Motorrad lenkst du entgegengesetzt. Wenn du nach links willst, dann machst du einen Lenkimpuls äh, nach rechts im Endeffekt. Oder in die andere, in die gegenüberliegende Seite, um das Vorderrad äh, auf, die, auf die äußere Flanke zu bringen. Und das funktioniert halt hier nicht. Und das machst du intuitiv beim Motorrad, beim Fahrrad, beim Roller, jedes Kleinkind das Fahrradfahren lernt, macht es intuitiv richtig und dann musst du dich da umgewöhnen. Und das ist enorm schwierig. Das ist enorm schwierig. Du sitzt quasi eigentlich in, auf einem Motorrad, das fährt wie ein Auto. Das ist jetzt eine 700er Raptor, die, darf man, die hat ja eigentlich ursprünglich gar keine, Straße, gar keine Straßenzulassung, aber die wurde quasi umgebaut, damit die für den sogenannten landwirtschaftlichen Betrieb genutzt werden. darf. da kommen halt vernünftiges Lichtpaket dran, Spiegel, Anhängerkupplung muss ran, witzigerweise, sie also muss ran, damit äh, damit man das quasi fahren darf auf der Straße, oder für den landwirtschaftlichen Betrieb und dann halt die ganzen Halterungen für Kennzeichen, hier äh, Reflektor, Blinker und so, das wird alles gemacht, das, das glaube ich hat gekostet, das war gar nicht so günstig. Ich glaube um die 1200 Euro hat der Umbau gekostet, plus auf das Quad oben drauf. Ne? Und was halt wirklich krass ist, ich meine wir haben hier einen äh, 700 Kubik Motor mit einem Zylinder. Und das ist ein extrem krasses Drehmoment, weil so diese, diese Änderung zwischen, zwischen Gas und, und Stützgas oder Rollphase ist halt so krass. Motorbremse, ist also immer so dunk, dunk, dunk. Also so richtig langsam fahren kann man damit eigentlich nicht. Spitzengeschwindigkeit macht es irgendwie so 120 km/h auf der Straße, aber ganz ehrlich, mit den Reifen ist es eher. Macht es wenig Sinn, weil die Reifen sind so weich und das Profil, das ist halt hier für dieses Terrain geeignet und nicht auf der Straße damit rumzufahren. Also man merkt auch deutlich, dass sich das, das Quad hier am Schotter und am, im, im Gelände einfach viel wohler fühlt, weil der Reifen da seinen, seinen, seinen Schlupf, den, der, den dieser Art, diese Art von Reifen quasi haben möchte, immer ausleben kann und es ist nie ein Problem. Und auf der Straße, wenn der den Schlupf ausleben möchte, dann ist es immer so ein, so ein Tanz auf rohen Eiern und auf der Straße ist halt nicht so geil. Ne? Aber Gelände ist schon cool und was mir am meisten taucht damit ist einfach das Querfahren, weil du hast halt am Schotter irgendwie mehr Leistung als genug, ist völlig egal, welcher Gang das da drinnen ist. Ne? Und sobald du das Gas, was übrigens kein Gas oder ein Motorrad ist, sondern hier so ein, so, so ein Daumengas, <lacht> wie beim Jetski, total strange, brauchst auch erst einmal so ein bisschen so Gefühl dafür, dass du da die richtige Dosis kriegst. Und, aber es ist völlig egal, welcher Gang da drin ist, es geht immer quer. Aber das ist eigentlich das, was mir dann Spaß macht, so als ehemaliger Automotorsportler, wenn das hinten quer kommt und das löst halt schon schön aus. Äh, aber man hat immer so, vor allem auf der Straße, hat man halt immer so ein bisschen die Angst, dass das umfällt. Ne, so enge Radien fährst oder auch mal eine schnellere, lange Kurve, da hast schon das Gefühl so, boah, ich weiß nicht, ich habe es probiert, und Körper ein bisschen gegenzuwirken, mich quasi als Hanging-off in das Blatt einzuhängen. Hat relativ wenig gebracht. <lacht> Ich muss schon sagen, es ist jetzt nicht ganz ungefährlich, das Ding. Deswegen habe ich hier wirklich freiwillig den Lederkombi anzogen von der Rennstrecke, weil ja, so hundertprozentig sicher fühlst du dich auf dem, auf dem Quad, vor allem anfangs, wenn du das die ersten Male machst, fühlst du dich nicht so sicher, vor allem auf der Straße. Du hast halt am Anfang nicht so das Gefühl, als wenn du die hundertprozentige Kontrolle drüber hast. Und du musst halt noch dran denken, dass, dass die Lenkung in die andere Richtung geht und so. Es ist so, schon strange und da gibt es auch schon ein paar Berichte, dass manche irgendwie umgefallen sind. <lacht> so richtig krasse Sachen oder die autobahnleihplanke einer drüber, also das muss richtig krass sein. Also ich würde damit auf jeden Fall nicht auf die Autobahn fahren, auch wenn es 120 geht. Aber dafür ist es halt einfach nicht da. Ne? Für mich ist das Ding, wenn ich so eins hätte, ich würde mir wahrscheinlich keins kaufen, aber wenn ich so eins hätte, äh, dann würde ich damit äh, im Schotter herumfahren, Lediglich quer. So, und jetzt fahren wir noch eine Runde, weil da sind mir ein paar langgezogene Kurven Schotterpiste. Schauen wir mal, wie schnell das ist, quer wirklich geht. Nimmst du so scharf? Wie ist es halt? Es geht. Gesundheit! Corona! <lacht> <lacht> also, sehr viel nicht reingeschneiden, sonst kennst du uns das Video, ne? Oder kennst du mal Monetizing? Also. <lacht> ich weiß nicht, ob das nur von Titel oder so, keine Ahnung. Äh, ja, jetzt habe ich ein bisschen so eine neue. Erkenntnis macht auch, was das, äh, die Fahrtechnik mit dem Quad anbelangt. Durch das, dass wir auf der Hinterachse eine hundertprozentige Sperre haben, berichte ich mich, falls das nicht so ist, aber... naja sieht nach hundertprozentiger Sperre aus, äh, ist es halt so, dass es relativ kurvenunwillig ist und, und man, muss, man muss quasi versuchen, dass die Hinterachse immer Schlupf hat und immer rutscht. Ab dem Zeitpunkt, wo die nicht rutscht, kippt das, das, das Quad sofort nach außen und das innere, hintere Rad hebt ab, was eigentlich ein bisschen für Unvertrauen sorgt. Aber sobald man am Eingang der Kurve übers Bremsen mit der Hinterradbremse oder durchs Runterschalten bei dem Drehmoment geht es eigentlich ganz gut, ein bisschen dafür sorgt, dass das Hinterrad, schon immer, die Hinterachse, immer ein bisschen ausgelöst ist und dann ab dem Scheitelpunkt sofort wieder mit einem vernünftigen Gasstoß rangeht, dass es wieder rutscht. Und solange die Hinterachse rutscht, ist das Quad extrem kontrollierbar. Nur wenn die Grip hat, dann ist es schwierig zu kontrollieren. Paradox, oder? Aber Ist genau so. Ist genau so, aber irgendwie so. Das hier ist genau die richtige Strecke für das Quad. Ebene, flache Schotterpiste. Da kannst du die Gänge durchknallen, bam, bam, bam. Und es, es ist immer quer, es ist nie gerade. Und du kannst es relativ gut zirkeln mit Gasstößen, mit ein bisschen nachlenken, mal runterschalten, mal kurz die Bremse antippen. Exakt für diesen Betrieb hier ist das Ding geeignet. Also ein paar weitere Runden gedreht, wieder neue Erkenntnis macht, also wenn man sich dann also ein bisschen mit dem Ganzen sich befasst hat, ein bisschen ein Gefühl aufbaut. Man muss sich schon als, als Mensch, man ist ja keine Maschine, man muss sich ein bisschen adaptieren. Und dann stellt man schon fest, dass das der Einsatz vom, vom Körper extrem viel hilft, vor allem bei so diesen Driftsituationen, wo man schon seinen ganzen Oberkörper mit einsetzen muss, dass man den, den Kurvenradius im Endeffekt schneller fährt. Also da spielt die Physik schon auch eine Rolle, aber ist schon sehr, sehr anstrengend, ähm, um da wirklich den Körper einzusetzen, vor allem weil man doch sehr viel aus den Händen arbeitet. Mich würde es interessieren, ob du schon mal sowas sportlich bewegt hast und was du für eine für eine, für eine Meinung dazu hast, ob dir das gefällt oder nicht oder wie du dich adaptiert hast an das Ganze, wie war es dann wieder, als du zurück wieder zum Motorrad gingst. Das ist ja auch interessant. Ne? Wahrscheinlich fällt man, man gleich um beim ersten Mal fahren bin ich mal gespannt. Aber ansonsten mal sehr interessante Geschichte. Ob ich mir sowas kaufen würde, ich glaube eher nicht. Aber wenn man es schon mal zur Verfügung gestellt kriegt, dann macht es schon Spaß, äh, damit zu fahren. Also gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.